He is a uh, historian, yeah, huh? yes. uh, and uh, he made an exhibition uh, to our topic, to uh, the topic of uh, yeah, uh, Luther and uh, the Reformation. And so uh, I asked him uh, that he give us some uh, some points uh, um, that we can think about in the next days, um, and. Uh, Everything else will Mr. Donat say. <laughs> And uh, Lieske uh, will translate. Thank you very much for this. So sorry, I will not, I not talk in us? English but in German. <laughs> uh, yeah, um, I made uh, this guide to the heritage of Martin Luther in Upper Lusatia, Bohemia, in Silesia, in the region uh, which is now divided into Poland, Czech Republic and Germany and uh, this is the basic and but I will uh, refer to the whole um, impact of reformation in all Europe. Sorry, aber jetzt mache ich auf Deutsch weiter. Ich zeige Ihnen eine Karte von Europa. Es ist nicht alles genau abgebildet. Um, und zeige Ihnen die politische Zersplitterung Europas um 1500, also die Zeit Luthers. Und wir haben ein weites Vordringen der Osmanen nach Europa in der Mitte des 16. Jahrhunderts. Und wir haben hier ein sehr starkes Herrschaftsgebiet der Habsburger, in Wien, und auch die Gegend, in der wir uns heute befinden, die Ober- und Niederlausitz, waren damals Teile des Königreiches Böhmen. Yesterday we saw the film Luzer. Yeah. And there it was just mentioned, because you might remember that uh, they were saying uh, the Turks are just before in front of, of Vienna. No? Yes. That's what you see there. And that's why, why the, uh, the Emperor said, I don't want to, to separate uh, any, any separation of the region. No? Und das ist vielleicht mit aufnehmen, wenn Sie den gesehen äh, ja, aber es ist schon länger her. <lacht> okay, weil Sie haben ja gestern abgesehen und haben ja. natürlich das gerade Hintergrund. Ja, auch das Deutsche Reich war geteilt in viele kleine Territorien. Es gab unterschiedliche Fürsten und es gab Reichsstädte und die wollten alle selbst und eigenständig entscheiden. Das macht die Geschichte sehr kompliziert, denn einige Fürsten förderten die Reformation, andere lehnten sie ab. Und schmecken. Wenn man über die Reformation spricht, muss man weiter ausholen. Wir gehen ein Jahrhundert zurück in die Zeit um 1400 und wollen uns beschäftigen mit Jan Hus. Er war ein tschechischer Priester, der völlig neue Gedanken für die damalige Zeit hervorbrachte. Er lehnte den, die Herrschaft des Papstes, die Vorrangstellung des Papstes in der Kirche ab. Er lehnte die Konzilien als Beschlussinstanzen der Kirche ab und setzte sich dafür ein, dass in der Muttersprache der Gläubigen gepredigt wird. Er wurde im Jahre 1415 in Konstanz als Ketzer verbrannt und aber sein Tod führte zu einer Revolution im Königreich Böhmen. Ein Großteil der, Bevölkerung, der tschechischen Bevölkerung in Böhmen schloss sich seiner Lehre an. Ja, Martin Luther hat sich später dann ganz bewusst auf diese Hussiten, auf Jan Hus, äh, bezogen. Er stimmte nicht in allen mit seiner Lehre überein, äh, aber ähm, er betrachtete sich als einer, der diese, äh, diesen Impuls, den Jan Hus gegeben hat, weiterführte. Und es bildete sich neben der Lehre von Martin Luther, äh, bildeten sich auch noch andere äh, theologische Lehren heraus. Die Reformation hatte viele Gesichter und ein anderes Gesicht, was ich hier zeigen möchte, ist den Schweizer Reformator Jean Calvin. Auf Martin Luther und auf Calvin gehen zwei unterschiedliche evangelische Kirchen zurück, die sich auch gegenseitig bekämpft haben. Martin Luther steht für die Lutherische Kirche und Calvin für die Calvinistische oder, wie wir im Deutschen auch sagen, reformierte Kirche. Und diese Begriffe führen zu vielen Verwechslungen, also reformiert bedeutet im deutschen Sprachgebrauch Calvinistisch, nach der Lehre von Calvin. So, und jetzt kommen wir zu einer der zentralen Folgen der Reformation, eine konfessionelle Spaltung Europas. Und ich beziehe mich jetzt ausschließlich auf den Bereich der westlichen Kirchen, nicht auf die muslimische Welt und auf die orthodoxe Welt, sondern auf den Bereich der früher zur römisch-katholischen Kirche. Ich habe ganz oben nochmal aufgeführt, in vielen Ländern Europas und in vielen Territorien Deutschlands bleibt die römisch-katholische Kirche bestehen. In einigen Territorien setzt sich die Lehre Martin Luthers durch, und es gibt einen Reichstag in Augsburg und im Jahre 1555 und in diesem Jahr wird äh, durch einen Rechtsakt die, diese lutherische Glaube ähm, staatlich zugelassen, erlaubt. Das nächste, das sind die kalvinistischen Kirchen, die müssen sich lange großer Bedrängung noch erwehren und diese calvinistischen Kirchen werden erst ach, 1648 im Sinne des Reichsrechtes auch zugelassen dürfen, also als staatliche Kirchen bestehen. Ja, und Dann haben wir noch ganz viele kleine, heute weitgehend unbekannte Kirchen, die auch starke Verfolgungen erleiden mussten. Zum Beispiel gab es in Polen und in Siebenbürgen im heutigen Rumänien die sogenannten Arianer oder Unitarier. Und die äh, vertraten eine ganz eigene Lehre, es sind auch Kirchen der Reformation. Sie sagten beispielsweise, Jesus Christus ist nicht der Sohn Gottes, sondern war nur Mensch und nicht Gott. Ähm, auch diese herrschten in großen Teilen, im 16. Jahrhundert in großen Teilen Polens und des heutigen Rumäniens. Hier zeige ich eine Landkarte Europas um 1570 mit der Eintragung der Konfessionen und wir sehen eine sehr bunte Landkarte der, wir sehen hier diesen großen muslimischen Bereich in Arabien das sich ausdehnende Osmanische Reich wir sehen in dem Lilaton, dass sich die römisch-katholische Kirche in einigen Ländern hat halten können und wir sehen in Mittel- und Osteuropa eine sehr starke Zersplitterung die Lutherische Kirche. Sie kann sich unter anderem in Schweden und Dänemark, Dänemark. Norwegen äh, so, vor, äh, festsetzen. Und wir haben das helle Gelb und das sind die Calvinisten. Die sind in der... ist ja äh, ganz Polen katholisch. Das war im 16. Jahrhundert anders. Da hatten wir sehr, sehr viele unterschiedliche Konfessionen. Und genauso war es auch in Böhmen, heute Tschechische Republik, auch dort eine Vielfalt aller Glaubensformen. Ja, jetzt nochmal ein genauerer Blick auf das Deutsche Reich, auf die zentralen Gebiete Mitteleuropas und je näher wir herangehen, sehen wir, wie farbenfroh die Landschaft ist. Es gab also viele Gebiete, da war das eine Dorf evangelisch, das nächste Dorf war wieder katholisch, das nächste Dorf war wieder evangelisch, also bunt gemixt und die Ursache war, jeder Landesfürst konnte den Glauben seiner Untertanen bestimmen. Das prägt auch Deutschland noch bis heute. Deswegen ist Deutschland bis heute ein konfessionell geteiltes Land. Die äh, Flucht und Vertreibung nach 1945 hat das etwas verändert und aufgewischt. Es ist nicht mehr heute so streng, aber bis 1945 gab es ganz streng nur katholische und nur calvinistische und nur lutherische Gebiete. Und man musste für diesen diesen bunten Teppich eine Form des Zusammenlebens finden und dieses, ich zeige hier ein Bild von dem, ein symbolhaftes Bild, was an den Augsburger Religionsfrieden erinnert. Also nach einer, nach einer ersten Zeit des Krieges der Konfessionen einigt man sich friedlich und das ist genau dieses, was ich schon erzählt habe, wo festgelegt wird, der Landesfürst bestimmt über den Glauben seiner Untertanen. Wer nicht diesem Glauben folgen will, muss in ein anderes Land auswandern. Ich zeige jetzt hier eine sehr bunte Karte der Region, in der wir uns hier befinden. Das Kloster äh, St. Marienthal ist genau hier, in der Mitte der Karte. Und wir sehen hier das Vordringen der Reformation, hier in diesem Gebiet, in dem wir uns befinden. Und zwar durch das Symbol der Lutherrose, das Zeichen von Martin Luther. Je größer diese Rose ist, umso zeitiger wurde die Reformation eingeführt. Also Reformation eingeführt, die Städte und die Dörfer bestellten Pfarrer, Prediger, die der Lehre Martin Luthers folgten. Im 16. Jahrhundert gehörten alle diese Territorien zur böhmischen Krone. Das heißt, die Habsburger in Wien waren in allen diesen Gebieten Landesherren seine Untertanen wandten sich in Schlesien, wandten sich sehr schon sehr früh der lutherischen Lehre zu und auch das hier ist Nordböhmen, auch hier breitete sich die Lehre Martin Luthers aus. Das ist Schlesien, das ist also heute polnisches Gebiet und das hier unten ist Böhmen, also die tschechische Republik und das ist das heute deutsche Gebiet. Versuchten nun diesen Einfluss der Reformation zurückzudrängen. Sie versuchten den lutherischen Glauben in ihren Ländern auszulöschen und diesen Vorgang nennt man Gegenreformation. In Böhmen waren es so, dass alle Nicht-Katholiken entweder konvertieren mussten zum römisch-katholischen Glauben oder auswandern. Auswandern, die durften im Land bleiben, aber sie bekamen keine Kirchen und keine Schulen. In dem grau eingezeichneten Gebiet konnte die Gegenreformation durchgesetzt werden, also hier waren dann alle Einwohner ähm, Katholiken. In den gelb eingetragenen Gebieten äh, blieb der lutherische Glauben als vorherrschende Konfession erhalten. Auch in der Oberlausitz, in dieser Landschaft, in der wir uns heute befinden, äh, konnten in Teilengebieten der katholische Glaube erhalten bleiben. Und das sind diese kleinen Gebiete, die Sie hier grau eingetragen sehen. Wir befinden uns auch hier in einem solchen katholischen Gebiet, nämlich um das Kloster St. Marienthal. Das ist der Kaiser in Wien, er war eben auch zugleich König von Böhmen, der diese Gegenreformation sehr stark durchsetzte in seinen Gebieten und es führte dazu, dass fast alle Gebiete der Habsburger Monarchie wieder katholisch wurden. Auch in Polen gab es diese Gegenreformation, auch dort wurden die ganzen Bewegungen der evangelischen Kirchen, der verschiedenen Kirchen zurückgedrängt. Zeugnisse dieser Gegenreformation sind sehr viele große, prächtige katholische Kirchen, beispielsweise eben in Böhmen oder in Schlesien. Hier ist eine solche Kirche der Jesuiten in Nordböhmen und insbesondere eben der Orden der Jesuiten hat einen sehr großen Anteil an der Rekatholisierung der Bevölkerung. Hier ein andere solche Wallfahrtsstätte, ein Loreto, ein Haus der Mutter Gottes, Maria. Es wurde ganz bewusst an die Grenze zum, in Nordböhmen, an die Grenze zum evangelischen Sachsen gesetzt, um sozusagen einen Bollwerk des katholischen Glaubens gegen das Land Martin Luthers aufzubauen. Ja, das ist eine Konfessionsverteilung heute in Europa. Hier ist auch angezeigt, dass es heute auch viele Konfessions- und Religionslose gibt. Die Zahl hat sich seit dem Erstellen der Karte noch sehr vergrößert. Es ist aber eingetragen die vorherrschende äh, Konfession. Und äh, wir sehen, dass der, die Kirchen der Reformation, also die lutherische, die kalvinistische und die anglikanische Kirche in England, äh, weitgehend Nordeuropa prägen äh, Deutschland prägen, Großbritannien, die nordeuropäischen Staaten, teilweise auch, teilweise auch in Transsilvanien, in Ungarn Spuren hinterlassen haben, in der Schweiz und in den Niederlanden, dass aber die anderen europäischen Länder, dass sich dort die katholische Kirche in der vorherrschenden Position befindet. Das war die Zersplitterung Europas in viele verschiedenen Konfessionen. Jetzt kommen wir zu einer ganz anderen Folge der Einführung der Reformation. Ich habe geschrieben: Organisation des kirchlichen Lebens, des öffentlichen Lebens von unten. Ich möchte es genauer erklären. Die katholische Kirche ist aufgebaut in einer Hierarchie von oben nach unten. Es gibt den Papst, die Kardinäle, die Bischöfe, die Priester und unten die Gemeinden. Und die lutherischen, die calvinistischen Kirchen sind von unten nach oben aufgebaut. Sie, ähm, Martin Luther hat das so formuliert, dass ein, ein wichtiger Fachbegriff, das Priestertum aller Gläubigen. Jeder Mensch kann eigentlich selbst Priester sein. Und das bedeutet, wir, die ganze sozusagen lutherische oder reformierte Gemeinde, wir sind die Kirche. Nicht der Pfarrer ist die Kirche oder der Bischof, sondern alle Menschen sind die Kirche. Die Kirchengemeinden der ähm, protestantischen Kirchen sind, ähm, sind das bestimmende Element und sie werden gelenkt von gewählten äh, Mitgliedern, die stehen an der Spitze. Also an der Spitze ist nicht der Priester oder der Pfarrer, an der Spitze es sind einfache Menschen, die aus der Gemeinde an die Spitze dieser Kirchgemeinde gewählt werden. Und so baut sich das von unten nach oben durch Wahlen auf. Ja, hier äh, nochmal ein Blick in eine typische äh, evangelische Kirche, es gibt auch sehr reich und üppig ausgestattete Kirchen, äh, lutherische Kirchen sind oftmals sehr auch mit reichen Gestaltungen verbunden, ähm, es gibt aber auch viele evangelische Kirchen, die sind sehr einfach, sehr schlicht, der Altar und das Kreuz sind in der Mitte und das reicht eigentlich aus. Wichtig für die evangelische Kirche, für den evangelischen Gottesdienst, das zentrale Element ist die Beteiligung der Gläubigen, die Beteiligung des Volkes. Wir kommen zu einer weiteren, ganz wichtigen Auswirkung für ganz Europa und das ist die Bildung für alle, eine ganz zentrale Lehre von Martin Luther. Martin Luther selbst, das ist eine Abbildung aus dem 19. Jahrhundert, wie er mit seinen Kindern zusammen singt und sie auch unterrichtet. Das ist eine sehr schöne, romantische Darstellung und äh, sie soll zeigen, dass äh, ein Teil der Lehre Martin Luthers, wie Sie es schon gesagt haben, ist, jedes Kind, jeder Gläubige soll die Bibel verstehen und dazu muss er sie aber auch lesen, er muss auch rechnen lernen, er muss die Zusammenhänge verstehen. Also man kann kein aktiver evangelischer Christ sein, ohne zu lernen. Ja, ich habe kein Bild dazu, deswegen nochmal hier zurück. Ein, ein ganz wichtiger Effekt war, dass in den lutherischen Gebieten die Städte und Gemeinden beauftragt wurden, Schulen zu gründen. Und in den lutherischen Gebieten bildete sich im 16. Jahrhundert ein flächendeckendes Schulsystem heraus für Jungen und Mädchen. Und neben dieser Basisausbildung Lesen und Rechnen auch höhere Schulen, sogenannte Gymnasien, die auch eine wissenschaftliche Ausbildung angeboten haben. Ein anderer Effekt ist, wir haben ihn jetzt gerade schon angerissen, die Martin Luther sagt, jeder soll die Bibel in seiner eigenen Sprache lesen, er soll Lieder in seiner eigenen Sprache singen, die Gottesdienste sollen in der eigenen Muttersprache abgehalten werden. Und das hatte weitreichende Folgen. So, ich muss noch erklären, die, wenn man jetzt die Bibel lesen möchte in der Muttersprache, muss sie erstmal in der Muttersprache aufgeschrieben sein. Es gab aber im 16. Jahrhundert in vielen Ländern noch gar keine Schriftsprache. Die Sprache wurde nur mündlich weitergegeben. Also musste man Alphabete finden und die Sprachen überhaupt erst einmal aufschreiben. Ja, und hier in der Oberlausitz haben wir, und in der Niederlausitz haben wir auch ein eigenes Volk, was hier lebt. Ich weiß nicht, ob Sie sich damit schon beschäftigt haben. Das sorbische Volk, große Teile der Bevölkerung hier dieses Landes gehörten einer, einem, einem kleinen slawischen Volk an und auch dieses kleine slawische Volk erhielt sogar zwei verschiedene Schriftsprachen, nämlich Ober, Obersorbisch und Niedersorbisch. Sorabian, wie wir es nennen. Hier in Upper Lusatia, there is little slavic population of Sorbs or Wendish people, we say something in, in, in, in English, and they but those also their own um, written language, their own books, their own prayer books, their own Bible in their own language. Thanks. Hier nur ein Beispiel, eine polnische evangelische Bibel des 16. Jahrhunderts. Can you read that out? Und hier ist ein Beispiel der sorbischen Sprache, hier in der Oberlausitz, äh, ein Bild von äh, Martin Luther äh, mit, der, mit einer... Sorbischen Beschriftung Ein feste Burg ist unser Gott. Das ist ein bekanntes Lied, was Martin Luther gedichtet hat. Ja, eine weitere Folge, die sich insbesondere hier in diesem Land, in der Oberlausitz, wahrnehmen lässt, ist, dass es zu den großen Kirchen, zu den lutherischen Kirchen, zu den kalvinistischen Kirchen, noch viele weitere kleine, und kleinste Glaubensgemeinschaften dazugekommen sind. Diese Freiheit, die Martin Luther den Gläubigen gegeben hat, hat dazu geführt, dass sich die evangelische Bewegung sehr stark aufgefaltet hat und viele, viele unterschiedliche Formen angenommen hat. Ja, und ein Beispiel dafür ist hier aus dieser Landschaft, in der wir uns befinden, hier, das ist diese kleine Stadt Herrnhut, und sie ist der Gründungsort der Herrnhuter Brüdergemeine oder wie es auf Englisch heißt, ist die Moravian Church. Ja, und diese Herrnhuter, ja. so this... Diese kleine Kirche der Herrnhuter hatte, führte einen sehr großen Missionsauftrag zum Missionieren in der ganzen Welt. Das ist diese heute internationale Moravian Church, eine Freikirche. Und es wurde mission betrieben, wir sehen das hier in Afrika, in Indien, in Grönland, in Südamerika. Und deswegen ist diese Kirche heute auf der ganzen Welt verteilt. Es gibt unterschiedliche Formen Gottesdienst zu feiern. Es gibt keine zentrale Vorgabe, wie eben aus Rom in den evangelischen Kirchen, sondern jede einzelne Kirche, jede einzelne Gemeinschaft legt die Formen der Liturgie, die Lieder selbst fest. Ja, das ist ein typischer evangelischer Gottesdienst in einer ziemlich modernen, neu gebauten Kirche. Hier haben wir auch, das gibt es auch nur in den Kirchen der Reformation, eine Pfarrerin, eine Frau, die den, die Liturgie des Gottesdienstes vollzieht. Und wir haben hier beispielsweise die Austeilung des Abendmahles, der Kommunion, also Brot und Wein, die an die Gläubigen ausgegeben werden. Martin Luther hat, wir haben es vorhin auf dem Bild gesehen, einen großen Wert gelegt auf die Musik, die Glaubensinhalte transportiert, die Gefühle transportiert und die die Menschen anspricht. Und das prägt die Kirchen der Reformation bis heute. Er wird etwas spöttisch genannt, der fünfte Evangelist, also nach äh, Markus, Matthäus und Lukas und Johannes, yeah. Johann Sebastian Bach, weil er mit seiner Musik den Glauben an Jesus Christus ganz besonders transportieren yeah. vermochte. Ja, und um nochmal dieses Bild zu zeigen, die Folge ist, dass äh, in jeder evangelischen Kirchengemeinde auch ein Kirchenchor organisiert, also die Gemeinde selbst singt und führt Musik auf. Das Orgelspiel hat eine ganz zentrale Bedeutung, so dass also evangelische Gottesdienste sehr stark geprägt sind durch die Musik auf der einen Seite und durch die Predigt, das Wort Gottes, was also der Pfarrer oder die Pfarrerin verkündet, auf der anderen Seite. Ja, ja und damit äh, bin ich auch hier am Ende dieser Darstellung. Ich habe hoffentlich gezeigt, dass die ähm, Reformation für das Zusammenleben der Menschen in der Kirchgemeinde, aber auch in der politischen Gemeinde große Umwälzungen gebracht hat. Und das Zentrale ist für mich sicher die Organisation der Gesellschaft von unten und nicht von oben. Und das prägt evangelische Gebiete in Europa bis heute. Damit bin ich erstmal am Ende. Ich freue mich aber auch sehr auf ihre Fragen. Reformation in and, uh, other, uh, sides. So do you have questions to Dr. donald So we, we know each other that we have time to speak about everything, what he said, so we don't have to to speak today about everything, So, but do you have questions to him? Directly, if you don't understand something or something like that. Okay. Uh, I just want to say that I was speaking a little bit about and There is a page of the Gynastin of Ruskos, also in It was yep. also considered one of the most important in the area um, and we have there the theater as well. So. Ah, yeah. <laughs> yes, the uh, uh, Gymnasium Augustus was one of the highest um, schools here in the region. Here was no university in Silesia, uh, in the today Polish area, there was no university. So all the uh, later um, officials and um, uh, Pastors und so on. They visited the Gymnasium in Görlitz. Okay, I want to say that the, in Rome we have a church, a Lutheran church, and on the 14th of November the Pope is going to visit the, and to pray together. So how is the relationship with, between Catholics and Protestants in the last decades, uh, as it improved? Die wollen können Sie noch mal vielleicht. Die Situation hat sich sehr verändert. Ähm, aus dem Nebeneinander ähm, ist ein Miteinander geworden. Äh, man begegnet sich auf Augenhöhe, man achtet den anderen. Und ähm, ich möchte ein Beispiel nennen aus meiner eigenen Kirchgemeinde. Also ich, bin, ich gehöre einer lutherischen Gemeinde hier in Sachsen an. Ich bin auch Mitglied des Kirchenvorstands, das ist dieses Leitungsgremium. Und wir haben jetzt am Wochenende einen neuen Pfarrer eingeführt. Und an dieser Einführung des Pfarrers nahmen auch alle katholischen Priester aus der Umgebung teil. Das ist aber eine große Besonderheit. Ja, das ist ja, nicht ja. selbstverständlich. Ja, oh ja aber ich habe es erlebt schon häufiger. Jetzt. Ja. Have have strong, uh, getan, ja. ja, das ja, aber nicht in also... Nicht in, also ja. Aber ich war jetzt zum Beispiel in Leipzig letztes Wochenende. Mhm. Das war auch in der hey, Kirche. Ja, Sie okay. können sich auch gerne hier noch diesen Führer in deutscher und polnischer Sprache mitnehmen, soweit das hier da ist, also über die Spuren der Reformation hier in der Gegend, im Dreiländereck zwischen Deutschland, Polen und der Tschechischen Republik. Okay, so, last question for this round. It was jetzt in, the, uh, in the film. Ähm um, die Gegenreformation the counter reformation uh, why did it took place is it was it only because the kings had an interest that the people stay silly if you want so that they don't can read the bible is it kind of power or why didn't they accept the reformation ja es hatte einen machtpolitischen hintergrund das Ziel der Herrscher war, dass alle Untertanen <lacht> den gleichen Glauben haben. Und so konnte man viel einfacher Machtinteressen durchsetzen. Und dann muss man aber auch sagen, dass in diesem aufgeladenen Jahrhunderten der Glaubensauseinandersetzungen ähm, die Herrscher auch tief überzeugt waren von ihrem eigenen Glauben. Es war auch ein Akt der eigenen Begeisterung und Überzeugung. Können Sie noch mal was so, sagen? Ich kann, äh, ja, ich nein? So, ähm, um, soll ich, so, ja, so. ich, so, ich überlege was? jetzt gerade, fangen Sie mal an. Um, uh, Dr. Donald answered, uh, there were two points. Uh, the first point was uh, uh, the point of power, um, That when the, the king or the, the leader of the land uh, said we have the, the, the same um, belief uh, denomination denomination, um, uh, it's it's easier for me to have power about you. Uh, and the second one was that uh, they were really uh, they believed what they were the, convinced uh, and, uh, and um, convinced with this. Yeah. So uh, yeah, this was the second one. Okay, so thank you very much again. Thank you thank you for translation too. And uh, we have a lot of time to uh, make it deeper in the next days. And uh You know, I think you know, uh, at 4 o'clock we uh, wants to uh, visit us in the, uh, the working groups. I think you know which rooms you should be. Okay, so break until 4 o'clock. <laughs>